Willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo hier beim Metalizer. In dieser Folge geht es wirklich drunter und drüber. Wir haben äh, ausgebrochene Tiere und ähm, vielleicht ist ein Mandrel tot? Oder ist er nicht tot? Ah, wir werden es sehen. Viel Spaß mit dieser Folge. Wünscht euch der Metalizer. Ah, da müssen wir es mal anders testen. Und zwar bei Bau. Hier noch Wände. Und... ähm, Schauen wir mal zwei Meter hoch. Wir haben immer so eine Sand äh, Sandsteinziegelwand. Und äh, zimmern die jetzt hier mal hin. Hm, können wir jetzt mal gucken. Geht das jetzt als der wieder Rückzugsort? Nee. Ähm, Mist. Dann müssen wir die doch mal löschen hier. Äh, dann sagen wir bei Einrichtungen. Also dann müsste das, das, schaue ich mir nochmal im Detail nochmal irgendwie an oder das testen wir nochmal. äh in aller Ruhe, dann gibt es hier so einen kleinen... Kleiner Rückzugsort hier. Dann müssen die Wände auch hier ein bisschen höher gezogen werden. Vielleicht ist das ja schon... Vielleicht reicht das jetzt hier ja schon aus. Hier so ein paar Wände hochziehen, dass es hier dann Rückzugsorte gibt. Oder es als Rückzugsort zählt. Schauen wir einfach mal. Und ich glaube, auch hier können wir die Barriere ein bisschen runtersetzen. Ist der nicht süß? Oh, geht schwimmen. Ah, oh, fantastisch. Herrlich. Äh, ach so, ja. Die brauchen natürlich auch Futter. Ups. Ah, äh, Gehege. Gehen wir doch mal an die Nicht-Gehege, sondern, doch, hier muss es sein, ähm, Tapir, Tapir, Tapir, amerikanischer Tapir, die haben hier nämlich zum Beispiel, äh, einen kleinen Futtertrog, den platzieren wir hier mal hin, äh, Beschäftigungsfutterbox kriegen die natürlich auch, an der Stelle hier, ähm, Rückzugsmöglichkeiten sollen die natürlich auch erhalten, Wir brauchen dann noch einen Wasserfilter. Und ich glaube, die Pflanzen können wir doch mal wieder woanders hin platzieren. Nehmen wir nehmen die mal eben fix aus. Und bewegen die mal eben. Mal hier hin. Nicht alle getroffen. So. Auf jeden Fall äh, scheine gerne zu schwimmen. Gucken wir mal. Äh, Bepflanzung passt gerade noch so. Äh, hier passt auch alles. Ähm, Sozialverhalten der Adult Population passt auch. Also zu zweit, sie fühlen sich ganz wohl. Äh, das ist doch schön. Jetzt sind auch beide wieder da. Da wird hier erstmal ein bisschen äh, die Bäume rüber geklettert. Oh nein, da ist ein blauer Faust gestorben. Nein. Warum? Verdurstet. Ja, genau. Mhm. Verdurstet. Richtig. Ups. Ich stelle ich hier mal eine neue Station hin. Ähm. Giftige Hütte, die braucht Strom. Oh ja. Da habe ich schon drüber gesprochen. Das heißt, wir bauen mal einen neuen Wandler. Der kommt hier hin und auch eine Wasseraufbereitungsanlage. Auch die brauchen wir äh, fürs Tafelgehege. Technikerforschung abgeschlossen. Wir haben ähm, ein neues. Design, in einem neuen Getränkeladen. Forschen dann aber gleich direkt den Strom weiter und bei den Tapieren läuft die Forschung gerade noch. Sehr gut. Tiere sind entkommen. Okay. Ähm. Gut. Die Höhe reicht also nicht aus die Tapire. Das heißt, wir sollten hier die ein bisschen höher setzen. Wir müssen doch keine Angst vor Tapieren haben, ey. Dann laufen die ganzen Leute dann weg. So, das ist, das ist passend für den Screenshot. Das müssen wir doch nochmal wahrnehmen jetzt hier. Tapire auf der Flucht. Oh, die, äh das Geld investieren wir dann doch nochmal. Das Gehege ist dann die, ich wollte ich gerade schon fuck hier boxen, Tapierland. Hoffentlich, hoffentlich reicht die, reicht die, Höhe jetzt aus. Gut und bei den Faunen müssen wir sicherlich mal gucken, dass wir ein bisschen was ver verkaufen. Ein bisschen zu viele. Ja, sieht doch ganz gut aus hier. Zack. Ja, Beziehungsweise, stopp, Versand fertig machen. Ähm, die beiden hier haben wir auch mal versandfertig. Hauptsache wir werden sie los. Gut. Ähm, Population passt. Den nehmen wir auch noch mal mit. Zack. <lacht> Gucken wir mal in den Tierhandel. Ähm, den verkaufen wir hier für 50. Ne, nicht 450. 50. Verkaufen. Den verkaufen wir für 10. Ähm, der wird auch für 10. Der auch für 10. Gut. Testen wir einmal, was passiert. Bei den Tapiren ähm, hier uns noch die Spendenboxen und äh, die Infostände natürlich auch. Äh, wo haben wir sie? Da sind die Info, also die Spendenboxen. Dann äh, brauchen wir nochmal die Gehegeinformation hier. Bildungsinhalt, mittelamerikanisches Tapir. Dann packen wir hier auch, auch nochmal eine Infotafel hin. So. Ja, die Faulen sind schon wieder am durchdrehen. Vielleicht verdursten die gerade alle wieder oder sowas? Ich weiß es nicht, also... Was haben die denn für Sorgen hier? Gehege, 8%, Sauberkeit, 0%. Okay, okay. Das heißt, wir brauchen definitiv neue Tierpfleger. Und dann werden wir gleich mal Arbeitsgebiete festlegen für die Tierpfleger. So, der kriegt ein bisschen mehr jetzt. Und ähm, der Tierarzt kann auch nochmal weitergebildet werden, würde ich sagen. Wir haben jetzt im Moment drei Tierpfleger. Ähm, sind wir einen Vierten mit dazu. Und ähm, der Vierte hier kriegt jetzt einen extra Arbeitsbereich, also eine extra Arbeitszone, die hier. So, so. Äh, und das hier ist dann ähm, Tapire Da kümmert der sich jetzt wirklich vorwiegend um die Tapire hier. Er äh, ist auch gut, ne? Äh, das Gehege muss hier dringend gesäubert werden. War, glaube ich, auch gerade dabei. Äh, Rufen wir mal einen Tierflieger hier. So, was haben wir denn irgendwie? Haben wir was verpasst? hat ein paar Aktivisten. Oh, Mandel. Richtig. Ah, der Nachwuchs wird auch gerade erwartet. Hey, wir sind genau zum richtigen Zeitpunkt da. Hoffentlich kriegen wir ein Weibchen. Na? Da kommt jetzt. Da. Zack. Und? Es ist ein Männchen. Verdammt! Die Schwimme, mit Nachwuchs kriegen. Ja, keine Frage. und wir schauen uns mal an, wie gut oder schlecht das ist. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ist okay. Fruchtbarkeit 100% ist okay. Nochmal neuer Mandel nach. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nicht gut, weil die Art gefällt ist, ähm, aber besser wären Weibchen gewesen. Besser wären Weibchen. haben wir sogar ein Weibchen bekommen. Nochmal irgendwann. Die hier? Nee, 13, 13, 13 Jahre, nee. Die sieht aber, ach, die schläft, oder? Glaube ich? Hab schon, schläft hier. Also die Mandre geht's gut und äh, die ausgebrochenen Tiere haben wir auch wieder eingefangen. Von daher alles cool. Ähm, trotzdem haben wir neue Herausforderungen in der nächsten Folge. Ähm, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da. Ähm, wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach unten da. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Bis bald, euer Metal. Also.